Moin, ich bin Manuel und Videoproduzent. Vor ein paar Tagen habe ich mit Nadja einen Workshop gemacht, um herauszufinden, wofür ich und mein Unternehmen stehen. Wir haben den ganzen Tag in witziger, entspannter und vor allen Dingen produktiver Atmosphäre verbracht, genau das herauszufinden. Sie hatte immer die richtigen Fragen parat und hat Antworten aus mir herausgelockt, von denen ich selber begeistert war. Und am Ende des Tages haben wir ein Manifest geschrieben, um all das festzuhalten. Danach habe ich jetzt mein Unternehmen ausgerichtet und ich habe das Gefühl, genau zu wissen, wo ich hin will und mit welcher Motivation ich das schaffen werde. Vielen Dank dafür, Nadja.